So, neue Ware ist da, Weihnachtskugeln mit Bämbelschwung. Goldener Oktober, 19 Grad und wir fangen hier mit Deko an für Heiligabend. Auf jeden Fall jetzt erhältlich bei uns Town Frankfurt, Rödelheim. Und viele, viele weitere.